Im Wahlkampf sucht jeder Argumente, warum die andere Seite Unrecht hat. Bei Koalitionsgesprächen suchen beide Seiten Brücken zur jeweils anderen falsch liegenden Seite. Viele Paare schaffen es nicht, aus einem Wahlkampfmodus herauszukommen. Deshalb gelingt es ihnen nicht, eine Vereinigung zu entwickeln, die zu einem geglückten Gemeinwohl führen kann.